Hinter uns liegen einige Tage und Wochen seit den furchtbaren Anschlägen in Ansbach, in Würzburg und natürlich auch in München. Tage und Wochen, in denen wir zusammen getrauert haben, in denen wir innegehalten haben, aber auch Tage und Wochen, in denen wir immer mehr Erkenntnisse über die Täter und die Hintergründe der Taten aufgeklärt haben. Viele Menschen haben neben Mitgefühl Sorgen vor weiteren Anschlägen. Das ist verständlich. Denn in einer freiheitlichen Gesellschaft kann niemand eine Garantie dafür abgeben, dass es nicht mehr zu Anschlägen kommt. Niemand kann die absolute Sicherheit garantieren. Aber das uns Mögliche müssen wir tun. Unsere gemeinsame Aufgabe ist es, Sorgen zu überwinden und besonnen und zugleich entschlossen Konsequenzen aus diesen Gewalttaten zu ziehen. Sicher ist, unser Land wird die Gewalt der Täter nicht mit Hass und Spaltung beantworten. Diesen Triumph werden wir den Terroristen nicht gönnen. Die Antwort der Politik auf die Sicherheitslage in Deutschland und auf die Sorgen der Bevölkerung kann jetzt nicht auch einfach heißen, wir brauchen mehr neue Gesetze. Umgekehrt wäre es genauso falsch, reflexhaft zu sagen, wir brauchen überhaupt keine neuen Gesetze. Sicherheit hat viele Seiten, Personal, Wissen, Organisation, Zusammenarbeit, Ausstattung, Prävention, Integration und wirksame Gesetze und damit eben auch Härte gegenüber Straftätern und einen entschlossenen Rechtsstaat. Ich stelle heute meine Vorschläge und entsprechende Maßnahmen dazu vor. Dabei beschränke ich mich auf solche Punkte, die jetzt schnell und absehbar zu mehr Sicherheit in Deutschland führen. Meine Vorschläge sind zudem auch für unseren Koalitionspartner politisch zumutbar. Sie überfordern niemanden. Andere weitergehende Punkte werden zunächst sicher innerhalb der Parteien diskutiert. Das ist auch in Ordnung. Auch daran beteilige ich mich. Als Bundesinnenminister liegt mir an Ergebnissen und an einem erzielbaren Konsens innerhalb der Bundesregierung und innerhalb der Koalition. Manche der Punkte, die ich vorschlage, sind neu. Andere habe ich bereits einmal vorgeschlagen, viele davon nur intern. Ich schlage diese heute noch einmal vor, weil ich der Überzeugung bin, dass sie der Sicherheit der Bevölkerung unseres Landes dienen. Ich spreche heute über drei Bausteine mit Maßnahmen, die noch in dieser Legislaturperiode angegangen und umgesetzt werden sollten. Ich beschränke mich bei meiner mündlichen Darstellung jetzt natürlich auf einige Vorschläge. Alle Punkte können Sie dem beiliegenden Papier entnehmen. In diesem Papier ist auch aufgelistet, wie viele Maßnahmen wir bereits in dieser Legislaturperiode erfolgreich umgesetzt haben. Wir haben viel gemacht. Wir sind gut aufgestellt. Dennoch ist jetzt mehr erforderlich. Die drei Bausteine lauten erstens Personalausstattung und Aufstellung unserer Sicherheitsbehörden. Zweitens Prävention und Integration. Und drittens Entschlossenheit und Härte gegen Straftäter, gegen Gefährder und Förderer von Radikalisierung. Zum ersten Baustein. Unsere Polizistinnen und Polizisten sind zusammen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der weiteren Sicherheitsbehörden das Rückgrat der Sicherheit in Deutschland. Die Behauptung aus Reihen des Koalitionspartners, dass etwa bei der Bundespolizei in den letzten Jahren dieser Koalition etwa gespart worden sei, habe ich verwundert zur Kenntnis genommen. Denn richtig ist, ich habe die personelle und finanzielle Ausstattung der Sicherheitsbehörden in dieser Legislaturperiode konsequent gestärkt. Wir werden im Laufe dieser Legislaturperiode schon nach der bisherigen Beschlusslage insgesamt über 4.600 neue Stellen für die Sicherheitsbehörden des Bundes verzeichnen können, alleine für die Bundespolizei 3.250. Dazu kommt im Zeitraum von 2015 bis 2020 ein Mehr an Sachmitteln von über 2 Milliarden Euro. Das zeigt, wir stärken die Sicherheitsbehörden seit Jahren. Dieses Thema ist denkbar ungeeignet für politischen Geländegewinn, zumal die Haushalte der Bundesregierung immer gemeinsam beschlossen worden sind. Diesen Kurs setzen wir konsequent fort. Deswegen prüfen wir zurzeit, wo wir angesichts der Lage über die bisherige Beschlusslage hinaus weitere Mittel für mehr Personal bei der Bundespolizei, dem Bundeskriminalamt, dem Bundesamt für Verfassungsschutz brauchen. Und wir prüfen auch den Bedarf bei den Behörden, die sicherheitsrelevante Technik betreiben oder absichern. Wir haben hierzu bereits Kontakt mit dem Bundesministerium der Finanzen aufgenommen. Ich strebe zusätzliches Personal in einer mittleren vierstelligen Größenordnung für mehrere Jahre an. Hierzu werde ich natürlich auch das Gespräch mit den Haushaltspolitikern der Koalition suchen, denn die beraten ja jetzt und entscheiden über den Haushalt nach der Vorlage durch die Bundesregierung. Darüber hinaus haben wir auch die Organisation der Sicherheitsbehörden in den Blick genommen und werden das weiter tun. So habe ich entschieden, dass es eine neue Direktion Spezialkräfte bei der Bundespolizei geben wird. Damit können dann in sehr schwierigen etwa Terrorlagen alle erforderlichen Kräfte gebündelt und von einer Stelle geführt den Bundesländern zur Verfügung gestellt werden. Eine der Herausforderungen sind Ermittlungen im Cyberraum. Nicht erst seit den Taten von Würzburg, Ansbach und München wissen wir, der Cyberraum ist auch Tatraum. Und deswegen muss er auch Aufklärungsraum sein. Deswegen werde ich die technischen Fähigkeiten zur Forschung und Entwicklung der Cyberaufklärung in einer zentralen Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich bündeln, abgekürzt CITIS. Diese Stelle wird eine Stelle sein für die Forschung und Entwicklung neuer Methoden, Produkte und Strategien zur Bekämpfung von Kriminalität und Terrorismus im Internet. Die Umsetzung der Maßnahmen im Einzelnen bleibt dann in der Befugnis der jeweils zuständigen Behörde. Die entsprechenden Mittel für diese Stelle sind im beschlossenen Haushalt abgebildet. Sie wird unmittelbar nach Verabschiedung des Haushaltes errichtet und wird im Endausbau etwa 400 Stellen umfassen. Wir brauchen eine Technologieoffensive. Wir müssen unsere Sicherheitsbehörden noch viel mehr als bisher technisch ertüchtigen, personell und ausstattungsmäßig. So planen wir den versteckten Einsatz von verdeckten Cyberermittlern auch im Darknet. Das sind spezialisierte, verdeckte Ermittler, die dort gezielt beispielsweise illegalen Waffenhandel oder die Kommunikation zwischen Terroristen aufklären. Besonders hier ist mir an besserer Zusammenarbeit mit einer auch arbeitsteiligen Kooperation mit den Bundesländern sehr gelegen. Darüber werden wir sprechen. Wir müssen uns auch technologisch weiterentwickeln, etwa beim Einsatz von Biometrie. Mein Ziel ist es, Lichtbilder und moderne Gesichtserkennungssysteme auch für die Arbeit der Sicherheitsbehörden zu nutzen. Perspektivisch sollen sie mit vergleichbarer Zuverlässigkeit wie bei einem Fingerabdruck zur Identifizierung von Personen eingesetzt werden können. Lassen Sie mich jetzt ein paar einordnende Bemerkungen zu einer Debatte der letzten Tage machen. Die Verantwortung für die Bewältigung etwa von Terrorlagen liegt in Deutschland bei den Polizeien der Länder und des Bundes. Das ist Verfassungslage, das wird von allen akzeptiert und das wird auch so bleiben. Seit dem Jahre 2004 werden im strategischen Krisenmanagement das Zusammenwirken des Bundes und der Länder, der Wirtschaft und weiteren Stellen bei großen Schadenslagen von länderübergreifender Bedeutung längst erprobt. Diese Übungen tragen den Namen LÜKEX – Länderübergreifende Krisenmanagement-Exercise. Die Fähigkeiten der Bundeswehr werden bei solchen LÜKEX-Übungen längst im Rahmen des geltenden Rechts auf allen Ebenen eingesetzt. Dabei wurden auch schon Terrorszenarien mit konventionellen, chemischen und biologischen Wirkmitteln oder im IT-Bereich geübt, allesamt unter Beteiligung der Bundeswehr. Die operativen Fähigkeiten aller Sicherheitspartner stehen so im Ernstfall zur Verfügung unter Führung der Polizei. Das muss geübt werden und das wird geübt werden. Was die Bundesregierung im Weißbuch beschlossen hat, wird gemacht. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Organisation und Zusammenarbeit, das ist auch und vor allem ein Thema in Europa. Auch hier haben wir schon viel erreicht und auch hierzu verweise ich auf das ausliegende schriftliche Papier. Trotz allem, auch in Europa müssen wir noch intensiver zusammenarbeiten. Mehr Sicherheit in und durch Europa bedeutet auch mehr Sicherheit für Deutschland. Alle Deutschen Sicherheitsbehörden. Also auch die Nachrichtendienste sollten Zugriff auf das europäische Fingerabdruck-Identifizierungssystem Eurodac und auf das kommende europäische Ein- und Ausreiseregister erhalten, damit Terroristen nicht unerkannt nach und durch Europa reisen können bzw. dass man ihre Wege im Nachhinein nachverfolgen kann. Wir müssen außerdem das Problem der technischen Insellösungen in Europa noch stärker angehen. Sicherheitsrelevante Informationen sind in der EU an vielen verschiedenen Stellen zersplittert vorhanden. Wir müssen sie vereinheitlichen. So werden wir den Informationsaustausch auch in Europa weiter verbessern. Das heißt zum Beispiel konkret, Informationen über Visa, über Migration und über Sicherheit müssen für Sicherheitsbelange verknüpfbar sein und gemacht werden. Nun zu meinem zweiten Baustein, Prävention und Integration. Am Samstag, also vor wenigen Tagen, ist das erste Integrationsgesetz der Bundesrepublik Deutschland in Kraft getreten. Das ist eine entscheidende Zäsur in der Integrationspolitik unseres Landes. Und ich wiederhole, was ich auch schon im Zusammenhang mit diesem Gesetz gesagt habe. Gute Integrationspolitik ist auch gute Sicherheitspolitik. Neben dem frühzeitigen Spracherwerb wollen wir auch die soziale Betreuung von Flüchtlingen ausbauen. Viele Menschen sind aufgrund der Ursachen und Umstände ihrer Flucht traumatisiert oder brauchen aus anderen Gründen intensive Betreuung. Wir wollen auch die Lehrkräfte in Integrationskursen stärker im Bereich der sozialpädagogischen Betreuung ausbilden. Ergänzend zu der bereits bestehenden Beratungsstelle Radikalisierung werden wir Möglichkeiten schaffen, dass sich auch Flüchtlinge in ihrer Sprache bei einer Stelle melden können, die zum Beispiel Veränderungen bei ihren Mitbewohnern feststellen, sei es psychische Veränderungen oder Tendenzen zur Radikalisierung. Flüchtlinge können sich auf diese Weise noch stärker abgrenzen von Gewalt und religiösem Extremismus. Es gibt einen weiteren Punkt, über dessen Sensibilität ich mir natürlich bewusst bin. Wie erkennen wir möglichst frühzeitig, wenn von einzelnen Personen ernsthaft zu befürchtende Gefahren für die Sicherheit in Deutschland ausgehen? Hierzu vorab, Ärztinnen und Ärzte sind schon heute zur Offenbarung von ihnen anvertrauten Sachverhalten befugt, soweit sie von der Schweigepflicht entbunden worden sind oder soweit die Offenbarung zum Schutz eines höherwertigen Rechtsguts erforderlich ist. Geregelt ist das in der sogenannten Musterberufsordnung für die in Deutschland tätigen Ärztinnen und Ärzte. Im Gespräch mit dem Präsidenten der Bundesärztekammer, Professor Montgomery, habe ich vereinbart, dass wir mit den Vertretern der Ärzteschaft in einen Dialog treten, wie man unter Wahrung der Schweigepflicht gemeinsam zu Lösungen kommen kann, Gefährdung für die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland möglichst zu verringern. Wir wollen auch darüber reden, wie wir für Ärzte gegebenenfalls eine Hilfestellung in diesen schwierigen Fragen erreichen können. Mein Kollegen Gesundheitsminister Hermann Gröhe werde ich selbstverständlich ebenfalls dazu einladen. Prävention ist auch ein Thema für Europa. Wir wollen ein europäisches Zentrum für Prävention und Deradikalisierung aufbauen. In diesem Zentrum sollten Erfahrung und Wissen ausgetauscht werden. Wir wollen nationale Initiativen vernetzen und so einen europaweiten Austausch mit Praktikern, Wissenschaftlern und staatlichen Akteuren voranbringen. Wir haben dann im polizeilichen Bereich das Terrorabwehrzentrum bei Europol. Wir bauen gerade für die Nachrichtendienste eine gemeinsame Datei auf in Den Haag. Und wir hätten im Bereich Vorbeugung und Prävention auch ein europäisches Zentrum. In der EU wird gerade eine neue EU-Feuerwaffenrichtlinie Schlussverhandelt. Vermutlich im September oder Oktober wird sie zu Ende verhandelt sein. Wir werden sie zügig in deutsches Recht mit einem neuen Waffengesetz umsetzen. Das, das wird unter anderem zu besserer Kontrolle, zu strengerer Kontrolle und zu schärferen Regeln beim Internethandel mit Waffen führen. Ich komme zum dritten und letzten Baustein. Härte und Entschlossenheit gegen Gefährder, Straftäter und Förderer von Radikalisierung. Dazu schlage ich folgende Maßnahmen vor. Für Ausländer, die straffällig geworden sind oder von denen eine Gefährdung für die öffentliche Sicherheit in Deutschland ausgeht, will ich das Aufenthaltsrecht weiter verschärfen. Wir wollen im Aufenthaltsgesetz einen entsprechenden neuen Haftgrund der Gefährdung der öffentlichen Sicherheit einführen um die Ausreisepflicht auch in diesen Fällen wirkungsvoll durchsetzen zu können. Wir wollen in Zukunft das Instrument der Abschiebehaft für kriminelle Ausländer und solche, von denen eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit ausgeht, stärker anwenden. Wir brauchen Schnellverfahren für straffällige Ausreisepflichtige und ausländische Gefährder. Hierfür schlage ich die Einrichtung einer Bund-Länder-Taskforce vor, die einzelne Fälle in allen Verfahrensstadien begleitet auf eine zügige Bearbeitung und letztlich die Ausreise hinwirkt. Ein entsprechendes Pilotprojekt mit Nordrhein-Westfalen ist bereits vereinbart. Bei der Duldung von an sich Ausreisepflichtigen wollen wir in Zukunft unterscheiden zwischen der klassischen Duldung, zum Beispiel aus gesundheitlichen Gründen, und anderen Fällen, bei denen die Ausreisepflichtigen das Abschiebehindernis selbst verursacht haben. Wer sich als Ausreisepflichtiger weiter in Deutschland aufhält und selbst das Abschiebehindernis verursacht, z.B. durch Identitätstäuschung, durch Straftaten oder wer sonst die öffentliche Sicherheit gefährdet, soll in Zukunft als, Zukunft als vollziehbar ausreisepflichtig behandelt werden. Er erhält nur einen kurzen Abschiebeaufschub, keine Duldung wie bisher, und das unabweisbare Gebotene zur Sicherung des Lebensunterhalts nicht die bisherigen Leistungen. Außerhalb des Aufenthaltsrechts müssen wir die Radikalisierungstreiber noch härter angehen. In Zeiten der Internetpropaganda muss das auch für die Werbung für den Terror gelten. Unsere Rechtsordnung sollte dazu mit der Wiedereinführung der Strafbarkeit der Sympathiewerbung für den Terrorismus klar Stellung beziehen. Schließlich schlage ich vor, dass deutsche Staatsbürger die für eine Terrormiliz in Kampfhandlungen im Ausland kämpfen, dort an Kampfhandlungen teilnehmen. Dann, wenn sie eine weitere Staatsbürgerschaft besitzen, und nur dann geht es, die deutsche Staatsbürgerschaft verlieren. Meine Damen und Herren, die Sicherung, Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger unseres Landes steht bei all diesen Maßnahmen im Mittelpunkt. Ich habe alle diese Vorschläge jetzt allen Partnern in der Koalition zugeleitet und stelle mich mit Überzeugung der nun folgenden innenpolitischen Diskussion. Deutschland bleibt ein sicheres Land mit einer starken Polizei, mit gut aufgestellten Sicherheitsbehörden, mit intensiver Präventions- und Integrationsarbeit und dort, wo es sein muss, auch mit der Härte des Rechtsstaats. Da sind wir gut und wir wollen noch besser werden. Herr Minister, vielen Dank. Wir haben jetzt noch Gelegenheit für Fragen und die erste Frage habe ich bei Herrn Wiedmann-Schmidt notiert. Ach, das sollte gar keine Frage sein. Okay, dann äh, bitte Frau von Mallingrod zuerst. Herr Minister, die erste Frage gilt der ärztlichen Schweigepflicht. Nachdem Ihre Pläne ja schon gestern an die Öffentlichkeit geraten sind, haben sich die Personen, die Sie gerade angesprochen haben, Herr Montgomery und Herr Gröhe, offenbar ja auch schon zu Wort gemeldet und sehen nicht unbedingt eine Notwendigkeit da tatsächlich auch gesetzlich oder irgendwie anders ranzugehen. Deswegen meine Frage, was erwarten Sie sich dann tatsächlich jetzt noch von den Gesprächen konkret? Und die zweite Frage zu dem dritten Punkt. Soll das aus Ihrer Sicht vor allem eine Signalwirkung haben oder was ist dann so neu an der Idee zum Beispiel auch der schnelleren Abschiebungen oder die Unterscheidung zwischen Duldung und Duldung Leid? Weil, wie wir ja aus dem letzten Jahr zumindest wissen, sind das genau diese Punkte, die in der Praxis nicht wirklich zum Tragen kommen, vor allem die Abschiebung. Zum, äh, zum ersten Punkt. Ich habe die Pressemeldung zur Kenntnis genommen. Sie bezogen sich auf Überlegungen, die gar nicht abgeschlossen waren. Und deswegen will ich jetzt diese frühen Meldungen gar nicht kommentieren, sondern mir liegt, es darum, mir liegt es daran, dass wir die Schweigepflicht der Ärzte bewahren und gleichzeitig im Dialog mit der Ärzteschaft darüber reden, wie wir Gefährdungen ausschließen und Handlungssicherheit für die Ärzte schaffen. So, und was daraus folgt, werden wir nur einvernehmlich mit den Ärzten beschließen und das ist auch sinnvoll. Und das ist eine, glaube ich, notwendige Diskussion angesichts der Tatsache, dass eben sehr viele traumatisierte Menschen, und das ist sicher auch eine Schlussfolgerung, nicht nur aus den Anschlägen, sondern auch aus Maßnahmen der, bis in die letzten Tage hinein, wenn wir wollen, dass es dort Handlungssicherheit für die Ärzte gibt und keine Gefährdung für die öffentliche Sicherheit, dann ist es am besten mit denen darüber zu reden, die frühzeitig von diesen äh, Dingen Kenntnis erlangen und die natürlich auch in einem inneren Konflikt stehen. So mit Lockerung der Schweigepflicht hat das hier gar nichts zu tun. Zur zweiten Frage, die das Problem von äh, Abschiebung ist vielfältig, darüber haben wir viel diskutiert. Es hat etwas mit Ausweisungsrecht zu tun, es hat etwas mit praktischen Vollzugshindernissen zu tun, es hat etwas mit Problemen der Abnahme durch die Herkunftsländer zu tun. Das gehen wir Schritt für Schritt an und wir sehen ja auch viele Erfolge, weil die Zahl der Abschiebungen und die Zahl der freiwilligen Rückkehrer ja zunimmt. Worum es jetzt hier geht, ist, dass wir bei besonders krassen Fällen, bei Menschen, die vielleicht sogar eine Gefährdung für die öffentliche Sicherheit bedeuten, bei Menschen, die vielleicht dadurch, wenn sie von ihrer Abschiebung erfahren, ermuntert werden, eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit erst herbeizuführen. Der Fall ist ja nicht ganz abwegig nach einem der Fall der letzten Wochen. Dass wir in diesen Fällen ähm, versuchen, zusätzliche Maßnahmen zu erreichen, die die Abschiebung sicherstellen und das, äh, das Täuschen über die Identität. Wir haben Fälle auch in diesen Fällen gehabt, wo jemand mehrere Identitäten hat, mit mehreren Pässen durch die Gegend läuft, je nachdem den einen oder anderen vorzeigt. Äh, und in all diesen Fällen kann es nicht sein, dass äh, durch äh, Frechheit und renitentes Verhalten der Aufenthalt in Deutschland verlängert wird. Und deswegen sollten wir uns auf die Fälle, die auch besonders die Bevölkerung, glaube ich, zu Recht empören, konzentrieren, damit insbesondere dort auch die Abschiebung sich vollzieht. Und dem dienen diese Vorschläge. Vielen Dank. Die nächste Frage hat Herr Kollhoff, bitte. Werner Koll auf Saarbrücker Zeitung. Sie hatten, glaube ich, in Bremen gesagt, dass Sie nicht alle Punkte des Papiers der CDU-Länder-Innenminister teilen. Welche Punkte daran teilen Sie nicht? Und das Zweite ist, dieses Papier, Berliner Erklärung genannt, ist ja sehr stark vom Landtagswahlkampf in Berlin und Mecklenburg getrieben. Hilft es Ihnen, wenn die innere Sicherheit gerade in dieser Situation zum Wahlkampfthema gemacht wird? Es gibt kein Papier der Unionsländer. Es gibt äh, irgendeine Fassung, die irgendeine Arbeitsebene erstellt hat. Die ist jetzt in die Öffentlichkeit gelangt. Ähm, und die wird erst in der nächsten Woche dann zu Ende beraten sein. Trotzdem will ich äh, die Antwort auf Ihre Frage nicht, äh, da will ich ja nicht ausweichen. Es gibt in diesem Entwurf auf Arbeitsebene zwei Punkte, denen ich widerspreche. Das erste ist der Vorschlag, äh, das Thema der doppelten Staatsangehörigkeit erneut aufzugreifen, halte ich nicht für sinnvoll. Wir haben dort einen Kompromiss gemacht, der hat die Diskussion in Deutschland befriedet. Ich finde die Lösung auch befriedigend. Und deswegen sollten wir die Diskussion nicht neu eröffnen. Nicht neu eröffnen. Und das zweite Thema ist das Burka-Verbot. Darüber habe ich mich ja auch öffentlich schon geäußert. Ich halte ein generelles Verbot des Tragens der Burka in Deutschland für verfassungsrechtlich problematisch. Vermutlich wären auch die Länder zuständig. Man kann nicht alles verbieten, was man ablehnt. Und ich lehne das Tragen der Burka ab. Gegebenenfalls sind andere Maßnahmen zu überlegen. Und darüber gibt es ja auch Diskussionen, etwa im Bereich Straßenverkehr, im Bereich beim Auftreten beim Standesamt, Zeugen vor Gericht und Ähnliches. Darüber kann man sinnvoll diskutieren aber nicht mit einem so hingeworfenen Satz, der das Bürgerverbot so regelt. Das sind die beiden Punkte. Über weitere Punkte wird man reden, aber mehr will ich darüber eigentlich nicht verlieren. Denn es ist, wie gesagt, ein, ein Arbeitsexemplar und das sehen ja auch andere äh, Unionsinnenminister, auch so wie sie der Presse entnommen haben.